Der ukrainische Präsident Zelensky wird offenbar Mitte Mai Berlin besuchen, zum ersten Mal seit dem russischen Überfall auf sein Land. Zelensky werde auf Einladung von Kanzler Scholz in die Hauptstadt kommen, teilte die Polizei unter Hinweis auf Sicherheitsvorkehrungen mit. Von Regierungsseite gab es bisher keine Bestätigung. Am 14. Mai soll in Aachen der Karlspreis an Zelensky verliehen werden. Ob er persönlich dabei sein wird, ist offen.